Hallo, schön, dass du wieder hergefunden hast. In diesem Video geht es um die einfache Methode, einen Aufgaben-Beziehungen-Chart zu erstellen. Wozu? Das ist eine wirklich schnelle Möglichkeit, um einen Realitätscheck zu machen, welche Aufgaben und welche Beziehungen dein Arbeitsalltag eigentlich prägen. Mein Name ist Antonia und als Psychologin und Expertin für Jobcrafting begleite ich Menschen dabei, ihren Job passend zu sich und ihren Stärken zu gestalten. Ich äh, nehme jetzt gleich den Stift in die Hand und wir lügen los, denn ich zeige dir nämlich, wie dieses, äh, diese Methode funktioniert, indem ich sie dir einfach vormache. Also, auf geht's. So sieht es aus, das Aufgaben-Beziehungen-Chart. Eine Seite für die Aufgaben, eine für die Beziehungen. In der Mitte eine Zeitachse, denn oben die Aufgaben, die viel Zeit brauchen, beziehungsweise die Beziehungen. Und dementsprechend kommen unten dann Aufgaben, die weniger zeitintensiv sind, beziehungsweise Beziehungen, die weniger zeitintensiv sind. Ich habe mir natürlich besonders viel Mühe gegeben. Bei dir kann das natürlich einfacher aussehen. Einfach ein Pfeil nach oben malen. Das ist die Zeitachse für die Zeitintensität und einmal beschriften. Oben viel Zeitaufwand und dementsprechend unten kommen Aufgaben und Beziehungen hin mit wenig Zeitaufwand. Und wo wir bei der Beschriftung sind, natürlich noch auf der einen Seite die Beziehungen, ein kleines Herz und auf der anderen Seite Aufgaben, hier gerne eine kleine Checkbox. So. Außerdem habe ich mir einen kleinen Spickzettel gemacht. Da habe ich schon mal alle Aufgaben gesammelt als Trainingsentwicklerin, die ich damals hatte, und auch meine beruflichen Beziehungen und schon mal Nummern dran geschrieben, wie zeitintensiv die jeweils waren, damit ich gleich loslegen kann. Meine zwei zeitintensivsten Aufgaben, PowerPoint-Präsentation erstellen und in einer Software namens Articulate Web-Based Trainings bauen. Deswegen kriegen Sie einen großen Kasten. Als zweites kommt die Qualitätssicherung von Dingen, die andere in meinem Team in PowerPoint oder Articulate gebaut haben. Dann folgen Meetings, zum Beispiel mit dem Team, also intern, aber auch mit dem gleichen Zeitanteil ungefähr Meetings mit dem Kunden. Als nächstes Folgen die kleineren Aufgaben, wie zum Beispiel Orgakram also Zeiterfassung und Spesenabrechnung. Und dann gab es noch ähm, extra Engagement in der Community für die anderen Kollegen. Das kam als nächster Zeitblock. Und ganz unten ungefähr gleich zeitintensiv einmal die Weiterbildung und auch Dinge, die für die Karriereentwicklung getan wurden. Bei den Beziehungen habe ich natürlich am meisten Zeit mit meinem direkten Team verbracht, deswegen der größte Kasten. Direkt danach folgt der Team Lead für Feedback-Gespräche und auch andere Absprachen. Und dann habe ich hier kurz erstmal überlegt, wie sich die einzelnen Zeitblöcke einteilen. Also hier kommen nochmal zwei gleich große, dann kommt noch ein Block und dann der letzte, wo ich wirklich wenig Zeit in. Ähm, Investiert habe und das ist das Leadership, also Führungskräfte. Dann noch habe ich viel mit restlichen Mitarbeitern aus der Abteilung gesprochen. Außerdem mit meinem Career Counselor und auch Reverse Mentoring. Nun weißt du, wie so ein Aufgaben-Beziehungen-Chart aussehen kann. Probier es doch gleich selber aus. Hol dir ein Blatt Papier und einen Stift und schreibe deine Aufgaben und deine Beziehungen einmal auf. Wenn du das gemacht hast, dann nimm dir einen Moment Zeit, betrachte deinen Chart und schreib auf, was dir auffällt. Was findest du gut? Was findest du schlecht? Was würdest du gerne ändern? Lass einfach die Gedanken auf einem Blatt Papier da und sammel sie. Dann fragst du dich bestimmt... Was machen wir jetzt? Jetzt habe ich diese Gedanken gesammelt. Dafür gibt es dann bald Video 2 und auch Video 3 dieser Videoserie, der ich dir die nächsten Schritte erkläre. Wenn du jetzt aber ungeduldig bist und kein Video schauen willst, dann würde ich dir empfehlen, gleich meine PDF-Jobcrafting-Anleitung runterzuladen. Den Link dazu findest du unter dem Video und dann hast du auch gleich eine schöne Vorlage, wo du deine Gedanken einsortieren kannst. Ich bedanke mich für deine Zeit und Aufmerksamkeit und verabschiede mich mit den Worten Be ready to craft your job! <lacht> so, schauen wir mal, heute geht's um das Aufgabenbeziehungs- <lacht>